Fahren wow. ja, und so sieht es jetzt schon mal fertig montiert aus. Was ähm, noch optional eben möglich wäre, wäre hier, dass man noch eine Lenkstange für das Kind hin macht. Aber ich probiere es jetzt, glaube ich, einfach mal so aus. Losfahren, Losfahren. bist du bereit? Ja. Wow. So, die erste Testfahrt im Garten läuft, oder? Ja! Macht dir Spaß? Ja. Schau mal hierher. Macht du richtig Spaß? Ja!